Das Innere ist zum kompletten Vakuum geworden, also wird die Pforte hineingesaugt. Eine andere Art, das dritte Auge zu öffnen, besteht darin, dass du alles in dir zurückhältst. Der erste Weg ist der beste Weg, es zu tun. Der bedeutsamste Aspekt von Shiva ist, dass er sein drittes Auge öffnete. All die anderen Dinge, er tanzte, meditierte, heiratete zweimal, er tat so vieles, darum geht es nicht. Er öffnete sein drittes Auge. Nur deshalb erinnern wir uns noch heute an ihn. For that, uh, even today. Dafür verneigen wir uns auch heute noch vor ihm nach tausenden von Jahren. Because Denn there is no for es gibt keinen Ersatz für das Wissen. No es gibt keinen Ersatz für das Wissen bedeutet. For und es gibt keine Möglichkeit zu wissen, außer, deine Wahrnehmung geht über deine gegenwärtigen Ebenen der Wahrnehmung hinaus. Wenn dein Wahrnehmungsvermögen nicht erweitert wird, über die gegenwärtigen Grenzen hinaus, dann gibt es keine Möglichkeit zu wissen. Zu wissen heißt, frei zu sein. Also. Shiva ist für uns bedeutsam, nicht weil er im Himalaya wanderte, nicht weil er mit Schlangen spielte, nicht wegen diesem oder jenem, sondern weil er sein drittes Auge öffnete. Er nahm wahr, was die meisten Menschen nicht wahrnehmen konnten. Was unsichtbar ist, für einen großen Teil der Menschheit wurde zu einem normalen Teil seines Sehvermögens. Das ist die Bedeutung des dritten Auges. So sagen die Leute, als Shiva sein drittes Auge öffnete, war das ein feuriger Prozess, Feuer kam daraus hervor. Weshalb sie Feuer sagen, ist, weil er in seinem Inneren alles verbrannte, das er für wichtig hielt. Er wurde wie eine wie eine Feuerkammer, wie ein Brennofen, in dem er in seinem Inneren alles verbrannte, was verbrannt werden kann. Und dann kam aus jeder Pore seines Körpers statt Schweiß und Blut Asche heraus. Warum Shiva immer Asche verschmiert dargestellt wird, ist, nicht weil er Asche verschmiert hat, sondern weil Asche aus seinen Poren kam. Dies soll zeigen, dass er alles verbrannt hat. Er hat jeden Fetzen Unwissenheit verbrannt. Alles, was man für wahr hält, verbrannte er. Da er alles verbrannte und alles zu Asche wurde, konnte ihm diese Öffnung des dritten Auges nicht verwehrt werden. Als es sich öffnete, sahen die Menschen Feuer, weil die innere Kammer brannte. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Auge zu öffnen. Eine Möglichkeit ist, dass das Innere zu totalem Vakuum geworden ist, sodass die Pforte eingesaugt wird und sich natürlich öffnen muss. Die Pforte wird schlaff und fällt nach innen, weil es da nichts gibt. Er verbrannte schlicht nicht nur seine Gedanken, nicht nur seine Emotionen, nicht nur seine Beziehungen und Besitztümer. Er verbrannte einfach sein ganzes Wesen. Das Individuum ist völlig ausgebrannt, und es herrscht ein totales Vakuum. Also fiel die Tür nach innen und steht offen. So sahen die Menschen Feuer, weil es immer noch brannte. Eine andere Art, das dritte Auge zu öffnen, besteht darin, alles in dir zurückzuhalten. Alles wird zurückgehalten. Du fandest keinen Ausdruck für deine Gedanken, keinen Ausdruck für deine Emotionen, keinen Ausdruck für irgendetwas. Du konntest nicht einmal das Wort aussprechen. Schau, wenn du vier Tage lang schweigst, am fünften Tag hast du plötzlich Lust zu singen. Wenn du nicht singen kannst, willst du heulen wie ein Wolf. Weil du loslassen willst. Du hast nichts losgelassen. So baute sich so viel Druck auf und diese Tür wurde von innen aufgestoßen. Das ist eine andere Art, es zu tun. Der erste Weg ist der beste Weg, es zu tun, denn wenn du es durch Druckaufbau öffnest, öffnet es sich heute und morgen schließt es sich vielleicht einfach wieder. Oder bevor sich genug Druck aufbaut und es sich öffnet, flippt etwas anderes in dir aus und du läufst weg. Ja, denn der Druck baut sich auf solche Weise auf, wenn du ihn aushalten musst, brauchst du, weil du nicht weißt, was passiert, wirkt es wie Folter. Es sieht aus wie Folter siebten Grades. Wenn du dich dem ganzen Prozess aussetzt, dann wird dein Verstand mit Sicherheit fragen, was hat es für einen Sinn, diese Tortur durchzumachen. Denn es ist eine große Tortur, keinen einzigen Gedanken zum Ausdruck kommen zu lassen, kein einziges Gefühl zum Ausdruck kommen zu lassen, kein einziges Wort auszusprechen, keinen Ausdruck zu haben, zu finden für keine einzige Meinung, die in deinem Verstand auftaucht, keine einzige Idee, die in deinem Verstand auftaucht. Oh, es wird dich irgendwo platzen lassen. Wenn du alles intakt hältst, wird es sich öffnen, sonst flippt etwas anderes aus. Aber du bist ein bisschen, weißt du, du bist diplomatisch. Du glaubst an den mittleren Weg. Das bedeutet, du willst nirgendwo ankommen. Menschen, die an den mittleren Weg glauben, sind entschlossen, in ihrem Leben nirgendwo anzukommen. Der mittlere Weg bedeutet nur deine Komfortzone. Weder dies noch das. Entweder wirst du leer, die schiere Kraft des Vakuums wird es öffnen, oder du baust einen Druck in dir auf, es wird aufplatzen. Zwei Möglichkeiten der Öffnung. Mittlerer Weg bedeutet, du bist ein professioneller Bullshitter. Wirklich. Vollzeit-Bullshitter bist du, nicht professionell. Beruf bedeutet, dass sie es nur in Teilzeit machen, richtig? Sie tun es nur zu bestimmten Tageszeiten. Es ist egal, wohin du gehst. Du machst deine eigenen Sachen. Mittlerer Weg. Der mittlere Weg ist ein Weg, nirgendwo hinzukommen und nach einiger Zeit zu denken, dies führt nirgendwo hin. Du gehst gerade auf der Straße. Plötzlich findest du einen großen Felsbrocken. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, weiterzugehen, entweder diesen Weg oder diesen. Auf diesem Weg knurrt ein Tiger, auf diesem Weg brennt ein Feuer. Du denkst, das Beste ist der mittlere Weg, das heißt, in den Fels zu gehen? Offensichtlich wird das nirgendwo hinführen. Dies wird dir ein gutes Training bescheren für einige Zeit. Wenn du versuchst, in den Fels hineinzugehen, ist das eine gute Übung. Wirklich, es wird eine Menge guter Muskeln aufbauen, wenn du den mittleren Weg nimmst. Es ist nur so, dass du nirgendwo hingehst.